Weißt du, wo der bleibt? So, jetzt reicht's, jetzt ruf man an, komm. Servus J, wo bist denn du? In Tirol! Voll geil! Tirol? Warum Tirol? Ja, wenn ich Testen. Da kann man nämlich schon. Und ich bin negativ. Puh, geil. Aha, ja. Gratuliere. Und wo bist du jetzt? Beim Abrettest. Die heimische Wirtschaft ein bisschen unterstützen, verstehst? <lacht> Es ist so alles perfekt organisiert. Kaum negativ, Get die Party los. Oh, oh, oh, oh. Hey Franz, Franz, servus, es ist aber ein Kitzler, Bast. Hofer, voll geile Stimmung, da du versammst was. Du musst auch testen gehen. Ja, das ist da eh aber ist das nicht kontraproduktiv, wenn die Massentests zu Superspreader-Events wären? So bist immer so scheiß negativ! <lacht> <lacht> Apropos negativ, Hast ich schon gesagt, dass ich negativ bin? Frügel! Du, Jay, Jay, bitte pass auf dich auf. Da werden ja sicher auch positive Fälle um dich umrennen. Alter, das ist alles perfekt durchgeplant. Die Positiven kommen in kein Gehnei. gehen. Und wie kommen die dorthin? Ja, was soll ich denn? Bus oder so, alles perfekt durchgeplant und alles super. Und vorher? <lacht> ja, Schnaps, schon das... <lacht> Wo ist denn eigentlich dein Mund-Nasen-Schutz? Aber Abrettest? Scheiße, Leute. Äh, da bin ich ganz positiv. Ich mein, negativ. Wurscht. <lacht> Und wann hast du vor, dass du wieder heimkommst? Oder als nächstes fahr ich nach Salzburg. Zum Testen vergiss <lacht> gut, Schönheit. Na dann, Prost und Toi, Toi, Toi.